In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Aktivität Nachrichtenforum – in einigen Moodle-Installationen Ankündigungen genannt – nutzen können. Das Nachrichtenforum ist ein effizientes Kommunikationstool, mit dem Lehrende Verlautbarungen bzw. kursrelevante Nachrichten an alle Studierenden versenden können. Es ist ein spezielles Forum, das automatisch in jedem neuen Kurs enthalten ist. Es ermöglicht, alle Studierenden des Kurses auf einmal zu informieren, um sie beispielsweise auf die Nutzung einer neuen Lernressource für eine bevorstehende Prüfung hinzuweisen. Das Nachrichtenforum unterscheidet sich von den selbstständig angelegten Foren dahingehend, dass die Studierenden selbst keine Beiträge verfassen bzw. auf Aussendungen der Lehrenden nicht antworten können. Um die Funktionsweise eines eigenständig angelegten Forums kennenzulernen, sind Sie an das Multimedia-Tutorial »Eigene Foren anlegen« verwiesen. Öffnen Sie nun das Nachrichtenforum. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Hier können Sie erkennen, dass alle Studierenden des Kurses automatisch ein verpflichtendes Abonnement haben. Studierende können Nachrichten des Nachrichtenforums auch nicht abbestellen. Um nun eine neue Nachricht zu verschicken, klicken Sie auf Neues Thema hinzufügen. Es öffnen sich gleich die Felder für Betreff und Mitteilung. Wenn Ihnen diese Funktionalitäten ausreichen, können Sie hier gleich die Nachricht auch verschicken. Wenn Sie weitere Funktionen benötigen, wie etwa Dateianhänge oder weitere Versandoptionen, dann klicken Sie auf Erweitert. Unter Betreff können Sie zunächst den Titel der Nachricht eintragen. Vergeben Sie eine aussagekräftige Schlagzeile wie etwa Unterlagen für die Prüfungsvorbereitung. In das Eingabefeld Mitteilung kommt die eigentliche Nachricht, die Sie mit den Funktionen des Editors beliebig gestalten können. Ein beispielhafter Aussendungstext könnte wie folgt lauten. Vergessen Sie nicht, die Unterlagen aus dem dritten Themenabschnitt für die bevorstehende Prüfung vorzubereiten. Je nach Bedarf können Sie der Nachricht einen Anhang hinzufügen oder diese auch anpinnen, also den Beitrag ganz oben in der Liste aller Diskussionsbeiträge anzeigen. Weiters können Sie die Mitteilung ohne Verzögerung senden. Beachten Sie dabei aber, dass Nachrichten in der Regel in einem Sammel-E-Mail verschickt werden. Der Sofortversand von Nachrichten wirkt sich nur auf jene Nutzerinnen aus, die in ihren Profileinstellungen Einzelversand eingestellt haben. Sobald Sie die Aussendung fertiggestellt haben, klicken Sie auf Beitrag absenden. Ihr Beitrag scheint nun im Nachrichtenforum auf, ist für alle Nutzerinnen sichtbar und wird im Anschluss an alle Studierenden des Kurses versendet.